So, los geht's. Lassen wir es krachen. Piste 5, Piste 6. Rote Pisten sind das, schön im Wald gelegen, Berg und Tal. Wir haben heute den Tag äh, am Söller-Eck verbracht. Äh, wunderbare Pisten, nicht viel los. Auf der 1 kann man wunderschön krachen und auf der 5 und 6, wie gesagt, kann man schön krachen lassen.